Herzlich willkommen beim Smart Entwickeln Podcast, heute mit einer Folge zum De-Risking von Produktentwicklung. Sie kennen das. Ein Entwicklungsprojekt strauchelt. Ein wichtiger Teil wird nicht fertig und droht das ganze Projekt zu verzögern oder scheitern zu lassen. Das ist doof. Schließlich funktionieren die anderen Teile des Projekts und nur dieser eine Teil lässt jetzt alles Makulatur werden. Hätte man das nicht früher sehen können? Könnte man da nicht gegensteuern? Müsste man nicht jetzt die Projektplanung verbessern, so dass das nicht nochmal vorkommt? Hätte, könnte, müsste. Aber vor allem, ist mehr Projektmanagement die Antwort? Von mir gibt es dafür ein klares Jein. Natürlich hat Projektmanagement gute Mittel und Wege, um so etwas unwahrscheinlicher zu machen. Sie können die risikoreichen Pfade im Projekt detaillierter planen, sie können die auf risikoreichen Pfaden vergrößern. Sie können sich bei der Risikobetrachtung Mühe geben und sie können das Projekt so mit Personal und Ressourcen ausstatten, dass es seinen Job machen kann. Gerade wenn etwas schief geht und wieder eingefangen werden muss. Nur, das ist alles präventiv. In einem guten Projekt wird so etwas gemacht und sorgt auf leisem Wege dafür, dass die Projekte eine bessere Chance haben, durchzulaufen. Jörg Walter beschreibt in seinem Podcast Projektmanagement im Maschinenbau die dafür notwendigen Methoden umfassend und gut. Ich verlinke seine Episode zum Risikomanagement und spreche dem Podcast einfach mal eine fette Hörempfehlung aus. Ich setze hier im Podcast Projektmanagement als verstanden voraus und schaue hauptsächlich, was sich darüber hinaus noch machen lässt. Und was ist mit der reaktiven Variante? Die, wo auf verrutschte Projekte mit kürzeren Berichtszyklen und mehr Rechtfertigung reagiert wird? Haben Sie so Sprüche wie, wir wollen solche Überraschungen nicht mehr haben, Sie berichten jetzt alle zwei Wochen statt monatlich? Schon mal irgendwo gehört? Das ist reaktiv. Das Kind ist in den Brunnen gefallen und statt es herauszuholen, lassen wir uns jetzt zweiwöchentlich berichten, ob ein Kind auf dem Brunnenrand sitzt. Lassen Sie mich meine Meinung so zusammenfassen. Ich finde das komisch. Geradezu von Slapstick inspiriert, wenn ein verspätetes Projekt noch mehr berichten muss, also Overhead produziert, nicht personell geholfen bekommt und erwartet wird, dass durch diese Maßnahme jetzt alles besser wird. Humor ist, wenn man trotzdem lacht. Nein, so hilft Projektmanagement nicht und deswegen geht diese Episode auch nicht darum. Es geht mir um etwas anderes. Schauen Sie, wer innovative Projektprodukte entwickelt, betritt Neuland. Neuland ist in der Rent unsicher und Sie werden nicht alles im Detail auf die nächsten Jahre planen können. Sie werden auch nicht das Risiko wegverwalten können, denn letztlich wissen Sie in der Planungsphase dafür zu wenig. Sie werden mangels Wissen auch nicht mit mehr Planung weniger Risiko haben. Mehr Fleißarbeit hilft ja nicht, Sie müssen schon wissen, was Sie tun können. Und darum geht es mir heute. Produktentwicklung, die nicht innovativ ist, die, wenn das Projekt aufgeplant wird, schon beantworten kann, was wann getan werden muss. mag zuverlässige Projekte ergeben und damit den Controller beglücken, dessen Zahlenwerk nicht so viel Unsicherheit über den Haufen geschmissen wird. Aber, und das ist für mich ein großes Aber, geht es hier doch um den Wesenskern der Produktentwicklung. Aber diese sicherheitsfixierten Projekte sind höchstwahrscheinlich nicht innovativ genug, um einen Unterschied für die Wirtschaftlichkeit des Unternehmens zu machen. Und das ist nicht nur schade, das ist unentschuldbar. Produktentwicklung gestaltet die Zukunft, die wirtschaftliche Zukunft der Firma. Produktentwicklung muss lukrative Produkte hervorbringen. Das geht nur mit Innovation und damit durch die Auseinandersetzung mit der Unsicherheit. Sie wollen Marktführer werden oder bleiben, dann brauchen Sie die führenden Produkte. Dann müssen Sie die Ersten sein, die etwas machen, und dann wird das Wissen, wie etwas getan werden kann, noch nicht in der ganzen Branche etabliert sein. Das ist gut, weil es Ihre Möglichkeit ist, sich zu differenzieren. Das ist aber auch anstrengend, weil das heißt, dass Sie sich viel Unsicherheit ins Haus holen und eben diese Unsicherheit wollen Sie bestmöglich managen. Und managen ist ja eigentlich der falsche Begriff, denn in der Reihe Sacharbeiter, Manager und Unternehmer ist der Manager derjenige, der dafür sorgt, dass die Züge pünktlich fahren. Er gestaltet Prozesse und achtet darauf, dass das System abgearbeitet wird. Der Sacharbeiter arbeitet im System, der Unternehmer entwirft das System und der Manager betreibt das System. Produktentwicklung ist in dieser Aufteilung dem Unternehmer sehr nahe, weil hier unternehmerische Entscheidungen gefällt werden. Produkt für eine Nische oder ein allgemeines Produkt für einen breiteren Markt, Niedrigpreis oder Premium, Innovativ oder Technik. All dies sind Abwägungen die in der Produktentwicklung immer wieder vorgenommen werden müssen und die zutiefst unternehmerischen Charakter haben. Das heißt nicht, dass jeder Konstrukteur zum Unternehmer werden muss, aber wissen, wie solche Entscheidungen in dem Kontext gefällt werden, schadet nicht. Ganz im Gegenteil. Also, managen ist vielleicht nicht der beste Begriff, aber wir müssen uns um das Risiko kümmern und dazu hilft es zu wissen, was Risiko eigentlich ist. Eine übliche Definition für Risiko ist Schaden mal Eintrittswahrscheinlichkeit. Das ist die Definition des Erwartungsgewinns, also des mittleren Gewinns, wenn Sie eine Situation mehrfach durchspielen. Damit hängt unser Risiko von zwei Dingen ab. Einmal der Eintrittswahrscheinlichkeit, das ist die Wahrscheinlichkeit, mit der ein Ereignis eintritt. Und je höher die Eintrittswahrscheinlichkeit für eine ungewollte Situation, desto schlechter für uns, so einfach. Und dann noch der entstehende Schaden. Und das sind im Wesentlichen Zeit und Geld. Also, Direkte Projektkosten, die steigen, weil etwas normal gemacht werden muss oder aufwendiger als gedacht wird. Dann Produktkosten, wenn das Produkt teurer wird oder entgangener Gewinn, wenn sich das Produkt durch das Ereignis schlechter verkauft. Oder Zeit. Also zum Beispiel das Projekt wird später fertig. Hier gilt Zeit ist Geld und Cost of Delay ist der Umrechnungsfaktor. Gehen wir mal im Detail durch die Schäden durch. Mehr Kosten für das Projekt, das ist ärgerlich, weil das Projekt mit einem gewissen Budget und einer gewissen Wirtschaftlichkeit genehmigt worden ist und diese sich nun verändern. Vielleicht muss sogar die gleiche Genehmigungsschleife durchlaufen werden, um das Budget zu erhöhen. Das kostet Zeit, Geld und Management Attention, die alle drei woanders besser untergebracht wären. Grund dafür können Iterationsschleifen sein, die so nicht geplant waren, größere Umkonstruktionen, weil klar geworden ist, dass das gewählte Konzept so nicht tragfähig ist, verlängerte Zeit auf dem Prüfstand, weil ein Teil entgegen der Auslegung und Berechnung früher ausgefallen ist und jetzt ist unklar, ob das ein zufälliges Ereignis ist oder ob hier ein größeres Problem vorliegt. Möglich sind auch Verzögerungen in einem Projektteil, die jetzt wieder mit mehr Personal aufgeholt werden soll, vielleicht noch mit externen Kräften, die mehr kosten als die internen. Prototyping-Kosten, die höher sind als gedacht, und Fertigungswerkzeuge, die teurer werden als gedacht. Alle diese können ein Projekt teurer werden lassen. Und weil es so unangenehm ist, das Budget anzupassen, werden diese Mehrkosten gerne mal als Bugwelle weitergeschoben. Die Idee ist, dass wenn es irgendwo Mehrkosten gibt, dass sich das vielleicht kompensieren lässt mit Minderkosten an anderer Stelle und das Budget dann doch gar nicht angehoben werden muss. Da Planung aber häufig systematisch optimistisch ist, ist dies nur Wunschdenken und das Weiterschieben der Mehrkostenwelle sorgt nur für Intransparenz und ein böses Erwachen, wenn die Tatsachen auf den Tisch kommen. Dann natürlich Mehrkosten vom Produkt. Das Produkt kann teurer ausfallen als geplant. Gerade bei Bauteilen, die schon lange eingesetzt werden, ist der Einkaufspreis niedrig, weil der Einkauf verhindert, dass die volle Inflation als Steigerung angesetzt wird. Wenn diese Teile im Rahmen einer Produktweiterentwicklung leicht modifiziert werden, wird häufig neu verhandelt und die Produktkosten steigen obwohl wenig Funktion dazu gekommen ist. Neue Technologie, die noch nicht ganz verstanden ist und auch ein guter Kandidat für unerwartete Mehrkosten, sei es, dass eine Technologie erhöhte Ansprüche an die Peripherie hat oder und hier die Kosten treibt, oder dass die optimistische Kostenschätzung sich noch nicht in der Frühphase der Technologie umsetzen lassen. Oder ein technischer Parameter, der noch nicht erreicht worden ist, ein Wirkungsgrad, ein Druckverlust, etwas, das ausgereizt ist. So aber noch nicht das Lastenheft erfüllt. Jetzt sind eventuell teure Klimmzüge in anderen Bereichen notwendig, um die Produktperformance auf das versprochene Maß zu bringen. Auch das treibt die Produktkosten schnell in die Höhe. Und wenn sich ein Problem auch mit Geld nicht lösen lässt, wenn ein Produkt eine Eigenschaft nicht erreicht und dies auch mit mehr Zeit im Projekt und mehr Geld für das Produkt nicht ausgeglichen werden kann, dann wird das Produkt im Feature-Set dem Lastenheft und dem Business-Case hinterherhinken. Dies kann sich in geringeren Verkaufszahlen äußern. Das ist ein besonders perfides Risiko, weil es erst relevant wird, wenn das Produkt fertig entwickelt ist und dann keine Chance zur Korrektur mehr besteht. Natürlich, die Abweichung vom Lastenheft, die lässt sich feststellen, bevor das Produkt fertig ist. Bei guter Numerik und Berechnung schon sehr früh im Projekt, bei hierzu eingeschränkten Fähigkeiten spätestens auf dem Prüfstand. Die Auswirkungen auf die Marktakzeptanz und die Stückzahlen kommen aber später erst zum Tragen. Und dann ist es definitiv zu spät für Korrekturen. Es sei denn, Sie rollen das Projekt nochmal auf bzw. starten das nächste. Schlechter an diesem Schaden ist auch, dass er nirgendwo im Projektcontrolling so richtig gut auftaucht. Natürlich gibt es Volumenziele für das neue Produkt, die Sie auch nachhalten können. Nur zum Managen eines Problems ist es notwendig, von diesem Problem zu erfahren zu einer Zeit, zu der Sie noch handeln können. Also vorher oder spätestens, wenn Sie Entscheidungen fällen, ein Feedback, das so spät kommt, Nehmen Sie nur noch zur Kenntnis. Das Projekt ist abgeschlossen. Das verkaufte Blumen ist zwar nicht ganz so hoch, aber was soll's nun, da hängt Ihr Unternehmensgewinn dran. Und neben den direkten Einbußen haben Sie noch den Effekt, dass, wenn Sie Ihre Fertigung nicht auslasten, Sie höhere Umlagen auf die verkauften Produkte aus den Fertigungsgemeinkosten bekommen. Weniger vom neuen Produkt können Sie auch verkaufen, wenn Sie zu spät auf den Markt kommen. Hier ist also der primäre Schaden Zeit. Ihr Projekt dauert länger als geplant und Sie kommen zu spät auf den Markt. Die Konkurrenz ist schon da oder Sie haben in Ihren Parametern nachgezogen und auf jeden Fall ist Ihr Abstand zu dem, was Sie vorzufinden erwartet hatten, vorhanden und schmälert Ihren Abstand zur Konkurrenz. Keine klare Abhebung führt dann wieder zu kleineren Stückzahlen, was sich, siehe oben, direkt auf die Wirtschaftlichkeit auswirkt. Und Zeit können Sie überall verlieren. Die Ursachen sind so vielfältig, dass diese es meist nicht in die Risikobeurteilung schaffen. Einerseits verständlich, einerseits verständlich, weil das ja die primäre Aufgabe des Projektleiters sein soll, zu überwachen, dass der Projektplan läuft. Andererseits schade, weil das Risiko sowohl aus der Sicht der Eintrittswahrscheinlichkeit als auch aus der Sicht der Schadenshöhe betrachtet rechtfertigen würde, die Extraliebe einer Risikobetrachtung abzubekommen. Ein einzelnes Meilenstein-Meeting das wegen angeblich schlechter Vorbereitung platzt und erst in vier Wochen wiederholt werden kann. Ein wichtiger, gar unabkömmlicher Mitarbeiter, der genau dann, wann er gebraucht wird, drei Wochen in den Urlaub fährt. Eine Teilebeschaffung, die überraschenderweise statt acht Wochen zwölf braucht. Es gibt viele Möglichkeiten, überraschend mal vier Wochen nach hinten geworfen zu werden. Und was die Schadenshöhe angeht, ist alles, was mit Zeit zu tun hat, problematisch. Ich habe das in der Episode zum Cost of Delay ausführlich diskutiert. Wenn Sie später auf den Markt kommen... Fehlen ihnen die Deckungsbeiträge der Maschinen, die sie in dieser Zeit verkauft hätten. Ferner kann es sie Marktanteil kosten, später als die Konkurrenz auf dem Markt aufzutauchen. Cost of Delay sind schnell hohe vierstellige, häufig auch klar fünfstellige Beträge pro Tag. Ich hatte in der Episode ein Projekt beschrieben, das 20.000 Euro pro Tag als Cost of Delay hatte. Natürlich lässt sich da häufig etwas abpuffern, indem das Projekt etwas umgestellt wird trotz fehlender Meilensteinfreigabe weitergearbeitet wird oder die fehlenden Teile halt von woanders beschafft werden. Wichtig ist aber die Erkenntnis, dass Zeit wortwörtlich Geld ist und sich die Kosten schnell addieren. Und ja, Cost of Delay taucht in keiner Kostenkalkulation auf. Das sind Opportunitätskosten, also entgangener Gewinn. Auch das ist ein Problem, weil die Kosten einfach auflaufen als weniger Gewinn im nächsten und übernächsten Jahr. Damit gibt es keinen Owner, der das auf seine Kostenstelle sammeln würde und ein Interesse daran hätte, den Missstand abzustellen. Für Sie, die Sie das jetzt verstanden haben, ist dies aber auch die Chance, sich von anderen abzuheben und Ihre Wettbewerbsfähigkeit nachhaltig zu stärken. Sprechen Sie mich an, wenn Sie hier gerne Hilfe hätten. Direkte Kosten, die dann wieder auftauchen, sind Schadensersatz und Gewährleistung. Wenn Sie mit einem nicht ganz garen Produkt auf den Markt gegangen sind und noch nachbessern müssen oder Minderperformance ausgleichen müssen, Dadurch, dass diese Kosten wieder eigener in der Struktur haben, gibt es für diese Kosten auch Aufpasser, die sich dafür einsetzen, dass hier kein Schindluder getrieben wird. Dennoch kann es manchmal die richtige Wahl sein, mit einem Produkt früher auf den Markt zu gehen, wohl wissend, dass es auch aus Sicht der Gewährleistung eine etwas steilere Anlaufkurve geben wird. Nur dem Eigner der Kosten wird es nicht gefallen. Hier sind Spannungen dann vorprogrammiert. Soviel zu den möglichen Schäden. Schauen wir uns für einen Moment die Auslöser an. Was sind die Ursachen, denen hier besonderen Augenmerk gewidmet werden darf? Einerseits schauen Sie sich die Punkte auf Ihrer Risikobetrachtung an. Hier hat das Team eine Reihe von Dingen zusammengetragen, die für das Projektteam ein Risiko darstellen. Das ist ein guter Startpunkt und es lohnt sich, diese Punkte mittels Risikomanagement einzudämmen. Es gibt aber auch Punkte, die werden Sie nicht auf der Liste haben. Die sind trotzdem ein Risiko. Hier gilt es für das Management, sich an die eigene Nase zu fassen. Ich hatte oben schon das Beispiel von dem verschobenen Meilenstein-Meeting. Die Einstellung des Managements im Steuerkreis ist ein nicht zu unterschätzendes Element. Kein Team wird das Managementverhalten auf die formelle Liste haben, aber viele Projektteams haben Geschichten davon, wie sie sich nicht unterstützt gefühlt haben. Das Problem hat viele Gesichter und ich lade sie ein, ihr eigenes Verhalten auf die Aspekte abzuklopfen. Verschobene Entscheidungen, egal wem die Schuld zugeschoben wird, lassen das Team hängen und sind eine Zeit und damit ein Kostenrisiko. Egal, ob die Entscheidungsverlage nicht ordentlich war oder etwas anderes im Argen war, wenn die notwendige Entscheidung nicht gefällt wird, hängt das Projekt. Das gilt für Entscheidungen der Ausrichtung, Zielmarkt, Ressourcenzuteilung und vieles mehr. Ferner ist es für ein Projekt wichtig, nicht in den internen Mühlen einer Firma zermalen zu werden. Das ist ein größeres Problem in größeren Unternehmen, aber auch kleinere Firmen können dysfunktionale Elemente haben. Hier kann das Management viel zum Erfolg beitragen, indem es Druck von außen vom Projekt fernhält. Auf der Liste des Risikomanagements wird man diese Punkte nie finden. Und zuletzt darf das Management sich engagieren, wenn es um die Sinnfrage des Projektes geht. Im Englischen heißt das Pep Talk, also Motivationsrede. Es ist für manche Leute wichtig, in ihrem Beitrag für das Projekt anerkannt zu werden und diese Anerkennung muss vom Management ausgesprochen werden. Wenn das nicht getan wird, kann es sein, dass Projektmitarbeiter das Projekt mangels wahrgenommener Wichtigkeit depriorisieren. Und das führt dann zu Verzögerungen, die von vornherein vermeidbar gewesen wären. So schmerzhaft es ist, die Person des Projektleiters ist auch manchmal ein Risiko. Es gibt tolle Menschen, für die andere gerne arbeiten und bei denen die Projekte laufen, solange alles gut ist. Aber wie es kommt etwas Druck auf den Kessel. Dann fallen Dinge hinten runter und werden nicht gemacht. Konflikte nicht gelöst, Probleme verwaltet, aber nicht angegangen. Die Rolle des Projektleiters ist eine Schlüsselrolle, deren Wichtigkeit jedem klar ist. Kein Projektleiter wird aber seine eigene Person auf der Liste der Risiken sehen wollen. Deswegen erwähne ich das hier mal explizit, damit es sozusagen selbstverständlich mitbetrachtet wird. Und ach ja, sollte der Projektleiter nicht adäquat ausgewählt sein, so trifft ihn selber keine Schuld, sondern denjenigen, der ihn ausgesucht hat. Womit wir wieder beim Management sind. Und noch ein Thema mit Management und Menschen die Ressourcenausstattung eines Projektes. Hat das Projekt die Mitarbeiter und Mittel, um optimal den Projektplan abzuarbeiten? Häufig werden Projekte gestartet, ohne dass die Mitarbeiter und Ressourcen frei sind, um das Projekt zu bearbeiten. Ich habe mehrere Episoden der Thematik gewidmet und die Fragen beantwortet, warum Projekte am besten nacheinander und nicht parallel bearbeitet werden sollten und wie sie die Reihenfolge wirtschaftlich optimal gestalten. Es macht schlichtweg keinen Sinn, mehr Projekte zu starten, als Sie gleichzeitig mit optimalem Tempo bearbeiten können. Mehr Projekte starten verzögert nur alle Projekte, die Ergebnisse werden später fertig und Sie verlieren Gewinn, teilweise massiv Gewinn. Nacheinander ist hier Trumpf. Zu den Ressourcen gehört auch die Frage, ob Sie alle Rollen, die in einem Projekt gebraucht werden, adäquat besetzen können. Sie sind Maschinenbauer, Sie haben Konstrukteure und Tester und haben Sie auch Software-Ingenieure für die Steuerung? Gibt es ein Gewerk, das immer hinten dran ist? Das lohnt sich hier einmal reinzuschauen, ob sich hier die richtige Kapazität haben. Engpass nennt sich das. Denn wenn Sie diesen Engpass haben und nicht auflösen, dann werden die Projekte an diesem Engpass um Ressourcen konkurrieren. Und wenn Sie dann nicht eine klare Reihenfolge vorgeben, werden Sie suboptimale Optimierung erreichen. Dies orientieren sich dann an so Kriterien wie wer kann lauter schreien oder wer kennt wen. Und das sind ganz sicher keine guten Proxys zu wie mache ich am meisten Unternehmensgewinn? Welche Methoden haben Sie denn, um Risiken aktiv zu managen und Ihnen entgegenzuwirken? Nun, als allererstes dürfen Sie sich einen Überblick verschaffen. Das klassische Risikomanagement aus dem Projektmanagement ist hier ein guter Ansatz. Es wird erstmal über Risiken diskutiert, die Risiken werden bewertet und Gegenmaßnahmen festgelegt. Und wichtig, nachgehalten. Das ist ein guter Start. Dennoch gibt es Risiken wie die Person des Projektleiters oder die Rolle des Managements, die Sie nicht auf dieser Liste sehen werden, die Sie also getrennt im Kopf behalten dürfen. Dazu dürfen Sie sich die Frage stellen, welche Rollen das Risikomanagement erfüllt und wie es wahrgenommen wird, vor allem von den Leuten, die von einem Punkt auf der Liste betroffen sind. Ist es ein Ärgernis, auf der Liste zu stehen und noch mehr Berichte machen zu müssen und sich jedes Meeting rechtfertigen zu müssen, wo man denn schon stünde? Oder ist es eine Hilfe, auf der Liste zu stehen? Bekommt ein Mitarbeiter, der einen Risikopunkt abstellen soll, die notwendige Unterstützung von allem aus dem Haus. Das ist wichtig, weil das bestimmt, wie bereit Mitarbeiter sind, Risiken, die sie aus dem eigenen Bereich kennen, auch auf der Liste und damit im Bewusstsein der Organisation zum Leben zu erwecken. Ich wiederhole mich ungern aber wie angenehm ist es, auf der Liste zu stehen? Ich verstehe den Einwand, es müsse nicht angenehm sein. Das Problem muss doch nur gelöst werden. Nur beeinflussen sie auch, wie vollständig ihre Liste ist. Und Wer macht die Liste? Nur die Ingenieure? Sind da nur technische Themen drauf oder sind dort auch Marktrisiko und ähnliche Dinge zu finden? Auch das ist eine spannende Frage. Schauen Sie doch mal bei sich nach. Wenn Sie die Risiken sichtbar und im Gespräch haben, geht es an die Gegenmaßnahmen. Bei denen geht es immer darum, die Eintrittswahrscheinlichkeit und oder den Schaden zu verringern, bis das Risiko tragbar geworden ist. Klassisches Risikomanagement. Vorher, bevor das Projekt aufgelegt wird, haben sie aber noch mehr Möglichkeiten, Risiken zu beeinflussen. Viele Produktentwicklungsprozesse haben einen Schwesterprozess, der vorläuft und Technologien entwickelt. Die Technologieentwicklung wird also von der Produktentwicklung getrennt, sodass erst eine Technologieentwicklung mit hohem Risiko und geringer Termintreue läuft und erst dann entwickelte Technologien genutzt werden in der Produktentwicklung. Dort aber kein großes Risiko mehr sind, weil sie schon vorher entwickelt worden sind. Das sieht auf dem Papier toll aus. Die Produktentwicklungen werden zuverlässig und haben eine hohe Termintreue und die Technologieentwicklung wird vorgelagert in einem Prozess, der unsicherer ist und eine geringere Termintreue hat. Ein Problem ist aber, dass das Nacheinander der Prozesse zu langen Entwicklungszeiten für neue Technologien führt. Ein anderes Problem ist, dass eine Technologieentwicklung nie die Stückzahlen und Betriebszeiten aufweist wie die Serienprodukte, sodass Technologien, die im Labor toll aussehen, trotzdem nachher nicht das gewünschte Ergebnis bringen werden. Zeit ist Geld. Und es lohnt sich, darüber nachzudenken, ob etwas weniger Zeiteinsatz durch gleichzeitiges Entwickeln von Technologien und Produkten nicht doch wirtschaftlicher ist. Es ist auf jeden Fall risikoreicher und darum müssen wir uns kümmern. Eine starke Möglichkeit ist, Technologien zu nehmen, die zwar für uns in der Firma oder in unserer Branche neu sind, aber in anderen Branchen schon sehr gut verstanden sind. Diese Erfahrung hilft auch, uns Fehler zu vermeiden, denn aus Fehlern wird man klug und es müssen ja nicht immer die eigenen sein. Sehr viele Innovationen bestehen aus einer solchen Adaptation von Wissen, das in anderen Bereichen schon erarbeitet worden ist. Sinn macht es auch, mehrere solche Bausteine zusammenzuziehen, um eine eigene Lösung zu entwickeln. Für Maschinenbauer, die jetzt den großen C in das Big data mehr stecken und sich fragen, wie ein datengetriebenes Geschäftsmodell bei ihnen aussehen könnte, haben einen sehr reichen Erfahrungsschatz aus anderen Branchen und dürfen sich jetzt fragen, wie sie diese Erfahrung in den Maschinenbau transferieren. Es wäre hier der helle Wahnsinn zu versuchen, die Entwicklung der letzten Jahrzehnte selber nachzuvollziehen, statt auf dem Stand aufzubauen, der jetzt in anderen Branchen erreicht ist. Smarter entwickeln zum Beispiel ist da auch keine Ausnahme, weil Lean aus der Fertigung nicht gut in der Wissensarbeit und vor allem der Entwicklung anwendbar ist, habe ich mich ganz viel in der agilen Softwareentwicklung bedient. Die agile Softwareentwicklung könnte auch Lean heißen, fußt jedoch auf den gleichen Prinzipien. Das Schöne dabei ist, dass es so viele Konzepte gibt, die sehr erprobt sind und schon die Kinken ausgetrieben bekommen haben. Viele der Konzepte funktionieren völlig ohne Veränderung, einige müssen nur minimal angepasst werden. Aber die gleichen Erfolge wie in der Softwareentwicklung sind ohne weiteres auch im Maschinenbau erreichbar. Neuland zwar, aber eben nur für unsere Branche. Andere haben schon länger die Erfahrung. Was uns dabei im Wege steht, ist einerseits das Not-Invented-Here-Syndrom, also die Krankheit, die alle eitlen Menschen befällt, die denken ihr Bereich und tun sei so einmalig, dass fremde Konzepte unmöglich passen können und auch nicht angepasst werden können. Da stehen wir uns nur selber im Wege mit. Also, Adaptation und Rekombination als Selbstbedienung in anderen Branchen. Sie können sich aber auch in der eigenen Branche und in der eigenen Firma bedienen. Es gibt einen spannenden Clip, bei dem versucht wurde, einen großen, mannshohen Dominostein umzuschmeißen. Die Frage war, wie klein darf der davorstehende Stein sein, damit er groß genug ist, den großen umzuschmeißen? Es zeigt sich, dass der Große rund 1,5 Mal so groß sein darf wie der Stein davor. Wenn Sie diese Kette fortsetzen, dann sind Sie nach wenigen Schritten bei sehr, sehr kleinen Steinen. Es gibt ein Video dazu, ich verlinke das in den Shownotes. Sehr lustig anzusehen. Warum erzähle ich davon? Nun, Anfang der 80er Jahre haben die Perlen der deutschen Industrie eine riesige Windkraftanlage aufgebaut. Den Grovian, die Großwindanlage. Er hat alles, was bis dahin üblich war, um Größenordnung überragt. Sollte der große Wurf werden und... Es wurde eine totale Pleite. Es hat sich danach in gewissen Kreisen sogar festgesetzt, dass so große Windkraftanlagen nicht möglich sind. 20 Jahre später war diese Größenordnung absolute Routine und heute werden regelmäßig Anlagen aufgebaut, die zwei bis dreimal so groß sind. In den 20 Jahren hat die Windkraftindustrie von sich und anderen gelernt und sukzessive größere Anlagen gebaut und somit reduziert im Risiko die Größenordnung des Grovian erreicht und übertroffen. Interessant ist, dass kaum ein Hersteller in der Zeit sein Konzept stark verändert hat. Wer mit Getriebe und Asynchrongenerator gebaut hat, hat das die ganze Zeit getan. Und wer mit viel Synchron-Generator, getriebelos gebaut hat, der hat das auch 20 Jahre und darüber hinaus getan. Das Konzept zu wechseln, war ein zu großer Sprung aus dem Erfahrungsschatz heraus. Das hat sich keiner getraut. Stetig wachsen haben sie alle gemacht. Sie können also auch bei sich selber abschauen. Achten Sie nur darauf, dass Sie bei Ihren Skalierungen so weit gehen, wie Ihr Erfahrungsschatz reicht. Es gibt hier eine optimale Schrittweite, die individuell für Ihre Industrie ist. Zwei Techniken, die zusammenhängen, habe ich noch für Sie. Das eine ist das Isolieren. Isolieren Sie die Risiken so weit vom Projekt, dass Sie bei einem Fehlschlag nicht das ganze Projekt in Mitleidenschaft ziehen. Sie bauen eine neue Generation Ihrer Maschine und wechseln jetzt für das neue Modell gleichzeitig auf eine neue Steuerung? Das ist eine Menge Risiko auf einem Haufen. Isolieren Sie die beiden Projekte so voneinander, dass Sie die Steuerung notfalls auch auf der alten Maschinengeneration einführen können und andersrum die neue Maschinengeneration auch mit der alten Steuerung. Ja, das klingt nach etwas mehr Aufwand, aber Ihr Risikomanagement wird es Ihnen danken. Das Muster können Sie auch etwas zuspitzen und nicht nur Platz für etwas Altes vorhalten, sondern parallel zu einem risikoreichen Produkt oder Element eine risikoarme Variante entwickeln, die Sie nicht einsetzen wollen, die aber Ihr Risiko mindert. Ein Beispiel. Die neue Maschinengeneration soll mit einem mächtigen Modul zum Condition Monitoring mit bedarfsgerechter Wartung ausgeliefert werden. Da sind etliche Annahmen drin, dass Sie mit Messtechnik ausreichend genau feststellen können, wann in Ihrer Maschine etwas gewartet oder getauscht werden muss. Das ist tolle Technik, kann man damit doch das Wartungsintervall stark verlängern, ohne die Ausfallwahrscheinlichkeit zu stark zu erhöhen. Für den Kunden ein wirtschaftlicher Vorteil und daher auch für Sie interessant. Nur... Was passiert, wenn Sie dieses schwieriges Problem nicht in den Griff bekommen und die Tatsache, dass vor wenigen Jahren noch viel mehr über Condition Monitoring gesprochen worden ist als heute, zeigt, dass da ein Hype etwas abgeflaut ist und wieder Realismus eingekehrt ist. Was passiert also, wenn Sie dieses Problem nicht in den Griff bekommen? Dann haben Sie hoffentlich eine Versicherung. Die könnte so aussehen, dass Sie zwar die Daten der Maschinen sammeln und aufbereiten, aber die Entscheidung, was wann gewartet wird, von einem Menschen und nicht von der Maschine gefällt wird. Klar ist das nicht so wirtschaftlich, das ist aber ein Schritt in die richtige Richtung, viel leichter umzusetzen als die große Lösung. Etwas Geld investiert in eine sichere Option und die Hoffnung auf die große Lösung gesetzt. Platzt die große Hoffnung, ist das Netz schon gespannt und fängt sie auf und begrenzt ihren Schaden. Eine Versicherung eben. Wie Sie sehen, ist klassisches Risikomanagement für mich auch hier der wichtigste Baustein. Es ist aber so, dass aus politischen Gründen ein paar blinde Flecken